Spielzusammenfassung 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf vom 7. November 2020. Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand. Oder ist ja gar keine Hand. Doch, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand, Hand.